Das entscheidet eigentlich über den Erfolg eines Unternehmens. Wir von Job JobMate meinen, die richtigen Mitarbeiter im richtigen Job machen den Unterschied. Als erfahrener Personaldienstleister vermitteln wir täglich zuverlässige Leute in die wichtigsten Bereiche der Wirtschaft. People in Action, das sind wir. Ihr Partner mit Branchen-Know-how und aktuellem Fachwissen. Dank unseres großen Bewerberpools und vieler verschiedener Recruiting-Kanäle können wir Ihnen eine rasche und professionelle Lösung garantieren. Gutes Personal steigert Ihre Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit und führt zu besseren wirtschaftlichen Ergebnissen. Ob Recruiting oder Zeitarbeit – mit uns sparen Sie wertvolle Zeit und Kosten. Mit viel Gespür und Know-how finden wir auch für Ihr Unternehmen rasch die geeigneten Mitarbeiter. Und Ihnen bleibt Zeit, um sich auf Ihre Aufgaben zu konzentrieren. Mehr Informationen finden Sie auf www.activ-jobmate.at.